Es ist alles in uns. Bevor du das erkennst, oder wie schnell du das erkennst, führt entweder zu Transformation oder Frustration. Für eine ganze Reihe von Menschen mag das nur vorübergehend zu sein, weil die Menschen sich verängstigt fühlen werden. Du wirst sehen, sie quälten sich vor Schmerzen. Dies und das geschah. Manche sind fassungslos, denn sie hätten nie gedacht, dass ihnen so etwas passieren würde. Katguru, ich möchte dich bitten, das Gedicht mit dem Titel Der Mensch auf Seite 112 zu lesen. Oh, ich mag diese Zahl. Mhm. 112. 112 Der Mensch. Der Mensch, selbst als ich daheim war, sehnte ich mich nach Heimat. Ein brennender Sehnsuchtsschmerz nach Heimat wurde sonderbar durch die Heimatlosigkeit geheilt. Als die Mauern des Heims sich auflösten, erblühte ein unberührtes Heim, nicht ummauert und nicht gefesselt, ohne Liebe, Zuneigung oder Gefährten, soll ich es mein Sein nennen? Dies ist aber ein Gedicht über die Heimat, und es ist auch ein Gedicht über... Es ist ein Gedicht über eine Art Heimweh, und dann, ein eine Art und dann ist es ein Gedicht über eine Art von Heimatlosigkeit, und dann ist es ein Gedicht über die Heimkehr. Und ich hätte gerne, dass du uns mehr über diese Reise erzählst, denn ich denke, dass viele von uns in gewisser Weise diese Reise geteilt haben. Aber nicht auf der Ebene, nicht in der Tiefe, wie du es hier erzählst. Aber ich denke, viele von uns haben kleine Einblicke in diese Reise gehabt. Ist das die Blaupause für nahezu jeden Suchenden? Schau, ich würde sagen, dass es buchstäblich keinen Menschen gibt, der nicht mit einem solchen Gedanken und einer solchen Emotion konfrontiert ist. Aber sie haben es geschafft, das zur Seite zu kehren. Es stört sie nicht genug. Der Schmerz, es nicht zu wissen, zerreißt sie nicht. Das ist das ganze Problem. Sie arrangieren sich mit der Unwissenheit. Sie machen einen Deal mit der Unwissenheit. Sie bauen Beziehungen auf, in denen jeder bestätigen wird, das ist die beste Art zu leben. Aus Komfort, Kameradschaft, Liebe, Zuneigung. Das sind alles Dinge, die du suchst. Ich weiß, unzählige Leute haben menschliche Gefühle in den Himmel erhoben. Wenn du Liebe sagst, sagen sie göttliche Liebe. Wenn du Freude sagst, sagen sie göttliche Freude. Wenn du Glückseligkeit sagst, sagen sie göttliche Glückseligkeit. Man braucht keine göttliche Hilfe, um freudvoll, liebevoll und friedfertig zu sein. Als menschliches Wesen bist du mit diesen Qualitäten ausgestattet. All jene also, die sich das vorenthalten haben, sie suchen entweder Gott oder geben sich mit einem Hund zufrieden. Ja, normalerweise, denn sie wollen eine bedingungslose Liebe, das ist ein Anspruch. Weil die Natur der Liebe so ist wie die einer Blume, wenn man für zwei Minuten nicht nach ihr sieht, wird sie abfallen. Sie wird welken und genau dort abfallen. Entweder will man sie abfallen lassen, oder man muss sie jeden Moment pflegen, oder man muss sie konkretisieren. Das heißt, man macht ein Foto und hat es auf dem Handybildschirm. Oder man institutionalisiert sie mit der Ehe oder mit diesem oder jenem. Also im Wesentlichen, nun, ich bin nicht gegen irgendeine Institution, denn Institutionen sind in der Welt notwendig, damit sie funktioniert, sonst herrscht Chaos. Das ist eine andere Sache. Aber man kann Freude oder Frieden nicht institutionalisieren, so wie für uns zurzeit die Vereinten Nationen als Institution für den Frieden gelten. Nein, nein, man kann den Frieden nicht institutionalisieren. Man kann Freude nicht institutionalisieren. Man kann Liebe nicht institutionalisieren, und auch sonst nichts in diesem Zusammenhang. Institutionen sind funktionale Instrumente in einer bestimmten Gesellschaft. Ich habe größten Respekt vor ihnen, denn ohne sie würden viele Menschen nicht wissen, wie sie leben sollen. Man braucht Institutionen. Es gibt eine Regierung, es gibt einen demokratischen Prozess. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, okay? Es gibt Gerichte, es gibt Parlamente. Gut, in 90 Prozent der Fälle macht dort irgendein Unsinn passieren, aber dennoch sind diese Institutionen wichtig, denn ohne sie wird ein totales Chaos herrschen. Ich spreche mich also nicht gegen Institutionen aus, aber das Institutionalisieren von Dingen, die sich im Inneren eines Menschen abspielen, ist ein albernes Unterfangen. Aber ist es möglich, sich auf eine Reise zu begeben, ohne dieses Gefühl des Heimwehs? Schau, sollte auch nur ein Mensch ehrlich sagen, dass, selbst wenn du mit den liebevollsten Eltern zusammen bist, wie vernarrt und wunderbar sie auch zu dir waren, dass du nie das Gefühl hattest, nicht dort sein zu wollen, das ist ein unehrlicher Mensch, weil Liebe langweilig wird. Die Zuneigung von jemandem wird sehr langweilig, Komfort wird langweilig, denn die Natur des Lebens ist ständig expandieren zu wollen. Wenn es keinen Raum für Expansion gibt, spielt es keine Rolle, ob man in einem, was auch immer, ich werde es nicht benutzen, weil jeder das Wort Goldener Palast benutzt. Ich finde Goldene Paläste völlig unästhetisch in meiner, <lacht> meiner visuellen Wahrnehmung. Ich hasse Goldene Paläste. Aber was auch immer der allerschönste Palast ist, oder wie du sagst, Shangri-La, was auch immer, es wird langweilig werden. All die Menschen im Himmel wissen nicht, wie sehr sie sich nach drei Tagen an diesem Ort der Güte langweilen werden. Ich sage daher, es spielt keine Rolle. Es liegt nicht daran, dass mit deinen Eltern etwas nicht stimmt. Sie mögen wunderbare Menschen sein, aber die eigentliche Natur des Menschen ist so, dass du nur als Haustier, wenn du dich darauf reduziert hast, du einfach glücklich bist mit den Mahlzeiten, die du bekommst. Und jemand streichelt dich ab und zu, und du bist glücklich damit. Dafür muss man ein Haustier sein. Man sollte nicht als Mensch geboren sein. Sobald man als Mensch geboren wird, ist es ganz natürlich, Grenzen überschreiten zu wollen. Wenn man also jung ist, als Kind oder als Jugendlicher, denkt man, dass Grenzen nur physisch sind. Bevor du verstehst, dass die Grenzen nicht wirklich physisch sind, ob du dein eigenes Haus baust, im Haus deiner Eltern wohnst oder im Haus eines Sklavenhalters lebst, das Haus und die Wände sind nicht die Barriere. Es ist alles in uns. Bevor du das erkennst oder wie schnell du das erkennst, führt entweder zu Transformation oder Frustration. Und diese Heimatlosigkeit, diese ganze Phase des Vagabundierens, des Nomadendaseins, du hast Gedichte über das Nomadendasein, ist das auch ein fester Bestandteil der Reise eines jeden Suchenden? Schau, ja, unterscheide nichts zwischen Suchenden und Nichtsuchenden. Jeder ist ein Suchender. Manche gehen schnell Kompromisse ein, manche halten durch. Es gibt niemanden, der kein Suchender ist. Manche suchen und forschen innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Manche wollen suchen, manche suchen auf eine sichere Weise, manche suchen auf gefährliche Weise. Aber es gibt niemanden, der kein Suchender ist. Jeder ist ein Suchender. Und deshalb ist diese Reise der Heimatlosigkeit oder des Vagabundierens universell? Es mag keine Phase für jeden sein. Für eine ganze Reihe von Menschen mag das nur vorübergehend sein. Weil Menschen sich verängstigt fühlen, wenn sie spüren, wenn sie es einfach betrachten und eigentlich, weißt du, einfach die Natur des Lebens. Vergiss dein Zuhause. Nehmen wir an, du bist irgendwo hinweggegangen. Weißt du, ich habe Leute gesehen, als wir Kinder waren, als wir heranwuchsen. Mysore hat eine Darsara Messeschau, die anderthalb Monate lang dauert. Das ist also ein Ort, wo alle Jugendlichen hingehen und abhängen und es gibt Dinge zu essen und jede Menge Unterhaltung, Shows, Musik, verschiedene Zirkuselemente und alles Mögliche spielt sich dort ab. Auf diesem Messegelände, das kaum vielleicht vier, sechs, vielleicht acht Hektar groß ist, sind überall Lichter und Läden und alles Mögliche ist los. Jeden Tag, entweder Kinder, Frauen oder einige Männer, sie verlieren ihre Familien in dieser Menschenmenge. Vielleicht 50.000 bis 100.000 Menschen tummeln sich dort und Menschen verlieren sich. Ständig, während die Musikshow läuft, kommt eine Polizeidurchsage. Hier ist ein Kind namens Vikram, der Name seines Vaters ist dies, der Name seiner Mutter ist das, er weint hier, kommen Sie sofort. Hey, verdammt noch mal, wir sind hier, um Musik zu hören. Du hast ein Kind mitgenommen, finde heraus, wie es bei dir bleibt. Wenn du das nicht schaffst, kannst du ihn bitten, am Tor zu warten und ihn dort wieder abholen. Es wird nichts passieren, okay? Dies sind keine Zeiten, in denen eine große Anzahl von Entführungen in Mysore stattfinden. Niemand entführt dich in Mysore. Zumindest hat mich niemand entführt. Nun, diese lächerliche Sache, und erwachsene Frauen, sie sind von ihrem Mann oder ihrer Familie getrennt. Ba, weinen, mitten auf der Straße, ba, ba. Es ist ein gut beleuchteter Ort. Der ganze verdammte Ort ist überbeleuchtet, okay? Das Einzige war, dass es keine Telefone gab. Du musst nur in die Nähe des Ausgangs gehen und warten, oder wenn du ein Auto oder ein Motorrad hast, dorthin gehen und warten, oder einfach dort stehen. Mal sehen, ob dein Mann dich finden will oder nicht. Ich will sagen, da werden sogar Männer. Ich habe erwachsene Männer gesehen, die laut weinten, weil ihre Frau oder ihr Kind irgendwo hingegangen war. Unglaublich. Also dieses Gefühl des Verlorenseins. Nichts. Man muss sie nicht mal mitten in der Kalahari absetzen oder so. In Meister, das war das Messergelände. <lacht> Ich weiß, dass Menschen aus Mysore zuhören und sagen werden, wie kann Satguru nur so reden? Weiß er, wie schmerzhaft es ist, sich auf dem dastaram zu verlieren? Ich will damit sagen, so sind die Menschen. Ich habe Menschen gesehen im Dschungel, als ein paar meiner Freunde mit mir kamen, in den Wäldern, nicht einmal tief drin, nur am Rand des Waldes, Gehen sie hierhin, dahin und verlaufen sich. Sie sind nur ein paar Meter entfernt, irgendwo, sie können uns nicht sehen. Bah, sie fangen an zu weinen. Erwachsene Jungs. Ich war Tage und Wochen im Wald verloren, ohne zu wissen, wo zum Teufel ich hingehe. Ich weiß, wenn ich weiterlaufe, wird irgendeine Straße, etwas wird auftauchen. Denn ich weiß, wie breit die Westgats sind, höchstens 150, 200 Kilometer. Wenn ich gehe, komme ich an die Küste oder in eine Stadt. Aber in der Zwischenzeit solltest du dir ansehen, wie sich die Menschen verhalten. Denn für sie muss überhaupt nichts Großes passieren. Kleinigkeiten. Sie verlieren ihre Brieftasche, sie verlieren ihr Telefon. Weg. Alles ist weg. Okay? Sie müssen also nicht Ihr Leben verlieren. Deshalb habe ich gesagt, wenn eine Zeit kommt, in der man seinen Körper und alles, was man als Leben kennt, verlieren wird, wird man entweder entsetzt sein, wenn man das zum ersten Mal realisiert, aber allmählich, wenn das Leben anfängt zu schwinden, gibt es einem eine gewisse Betäubung. Das ist die Natur des Lebens. Denn das Leben springt nicht einfach so heraus, es geht langsam. Wenn es beginnt, langsam zu gehen, wirst du sehen, dass das eine Art Betäubung gibt. Es gibt eine Art Trost, zu dem sie kommen. Du wirst sehen, sie quälten sich vor Schmerzen, dies und das geschah. Aber wenn der Tod langsam kommt und sich die letzten Tage nähern, siehst du, wie sie friedlich werden, nett, manche sogar fröhlich. Ein paar sind fassungslos. Was geschieht hier? Weil sie nie gedacht hätten, dass ihnen so etwas widerfahren würde. So Verloren zu sein hat also nichts mit einer bestimmten Situation zu tun. Das ist die Natur des Lebens. Das ist die Natur des Lebens. Dir wurde die Intelligenz gegeben, um herauszufinden, was die Natur des Lebens ist. Hättest du nicht die Intelligenz, wenn du wie jedes andere Lebewesen wärst, keiner von ihnen hat solche Probleme. Sie sind nie verloren. Ihnen geht es allen gut. Körperlich mögen sie sich manchmal im Gelände verehren. Aber ansonsten geht es ihnen einfach gut. Sie fühlen sich nie verloren. Das ist das größte Privileg, das ein Mensch hat. Du kannst verloren sein. Glaub mir, wenn du nicht verloren sein kannst, bist du offensichtlich angekettet, nicht wahr? Man ist angekettet? Natürlich. Schau, kürzlich habe ich gesehen, besonders in den Vereinigten Staaten, dass Leute ihre Kinder an der, wie nennt man das, an der Leine? Eine Leine, wie eine Hundeleine. Sie können sie einziehen. Es gibt eine Vorrichtung, mit der man die Leine verkürzen oder verlängern kann, je nach Verkehr und was sonst noch so passiert. Ein Kind rennt, es ist an der Leine. Vielleicht ist es für alleinerziehende Mütter eine praktische Möglichkeit, damit umzugehen, das kann ich verstehen. Es gibt keine zwei, drei Leute, die dem Kind nachlaufen. Die Mutter hat nicht die Energie des Kindes, denn es rennt überall hin. Vielleicht hat es eine praktische Lösung, darüber kommentiere ich nicht. Aber... Jemand, der an der Leine oder an der Kette hängt, kann nicht verloren sein, oder? Ihr müsst verstehen, dass es ein großes Privileg ist, verloren zu sein, denn ihr seid nicht an eine Kette gelegt.